Ja, wunderbar. Haha, <lacht> <Den lacht> <lacht> ich habe einen zweiten. Willkommen auf der Märcheninsel bei eurer Marmeladen Oma und Enkel Janik. Ich versuche ein Spiel, obwohl ich so untechnisch bin. Entschuldigt, wenn es nicht klappt. Ich probiere es einmal. Ich angle Schätze. Es geht los. Ich werfe eine Münze ein und dann probiere ich diese im ominösen Hebel zu bewegen. Oh Gott, geht schon los. Ja. Ihr habt nichts. Ach so. Du sollst nach unten. Schnapp dir was und du gehst nach oben an demselben? Ja. Er hat aber noch nichts. Ah, Richtung. Mit dem dahin. Ich werde die leer ausgehen. Wie kann ich machen, dass der zusammengeht wieder? Nach oben einfach gehen. Mach automatisch zusammen. <lacht> nee, das wird nichts. Ja, war ich glaube, die liegen zu flach, diese Dinge. Ja, Der typische So, ich versuch mal, okay? Mhm. Versuch mal. Na, schau mal ich Aber ich glaube, die liegen zu flach, die Sachen. Jetzt ist die Zeit vorbei. ja yes. ah oh, fast fast ja ja ah hurra hurra hurra hurra ich muss einfach die Zeit vorbei ich lass mich los lass ihn nicht los ja wunderbar Geht gar nicht. Jetzt. Los denn Haha, ich hab einen zweiten. Aus. Sollen wir eins reinwerfen? Mhm. Das letzte. Ah, jetzt habe ich es verloren. Muss ja da reinfallen, gell? Mhm. Ah, ah, ah. Schade. Das war's für heute. Ein andermal mehr. Und dann kommen auch noch andere Sachen rein. Edlere, höher gelagert. Ich werde schon sehen, wie ich das mache. Für heute sage ich euch Ade, eure Marmeladenoma und Enkel Janik.